Herzlich willkommen bei unserer Reportage und wer die Lammertalstraße schon einmal hin und her gefahren ist, der kommt genau bei diesem Gebäude hier in Golling vorbei. Hier sitzt die Salzburg Netz GmbH, aber auch die Salzburger AG. Und was hier hinter den Kulissen alles passiert, das schauen wir uns jetzt an. Ja, grüß dich. So richtig fesch habt ihr es da in Gollengen. Ja, freut mich, dass es dir gefällt. Was macht ihr jetzt ganz genau? Ja, wir sind für die ganzen Kunden in Dännegau zuständig und einige Gemeinden rund um die Stadt Salzburg. Und äh, da ist ein breites Betätigungsfeld, äh, zum Beispiel, ein Kunde ruft da, derzeit haben wir sehr viele Anfragen wegen Elektroladestationen und äh, die laufen beim Kundenbetreuer auf. Und äh, der nimmt das auf, schaut sich das an, welcher Leistungsbedarf ist da da. Und das ist derzeit ein sehr hoher Leistungsbedarf. Das heißt, er muss einen Planer mitbeauftragen, dass er zu der Trafostation eine neue Leitung plant, äh, weil da braucht man stärkere Kabeln. Wie viele Leute hat Sie da in jetzt zurzeit? Ja, wir sind über 60 Mitarbeiter da in der Geschäftsstelle. Und die betreuen die ganzen Kunden und auch die Baustellen, was wir da in denen haben. Du, und wenn ich so eine Ladestation möchte, die du gerade angesprochen hast, da brauche ich dann zu meinem Haus, zu meinem Betrieb ein richtig fettes Kabel nicht mal an, ja? Genau, da brauchen wir ein starkes Kabel hin. Ein Stromkabel quasi, ein ja. Stromkabel, genau. Unsere Gruppe von der Errichtung, die baut das Kabel da hin, machen den Tiefbau, die Verlegung. Und dann hat der Kunde ein neues Kabel äh, bei seinem Objekt. Ich muss uns das so Kabel mal anschauen? Können? Ja, das können wir uns anschauen. Ist unten gelagert. Das das ist, ist unten gelagert. Weil es ist ja schwer, ne? Genau. Ja. <lacht> dann müssen wir ins Freilager gehen. Jawohl, machen wir das. Ja, passt. Auf uns wartet ein großes Freigelände mit Kabelrollen, so weit das Auge reicht. Und da haben wir jetzt diese Kabeln, oder? Ja, da haben wir die Kabeln. Was ist das jetzt ganz genau? Das schauen ja ziemlich mächtig aus eigentlich, oder? Ja, wir haben da zum Vergleich ein 50 Quadrat-Hausanschlusskabel und da haben wir jetzt unsere 240 Quadrat-Kabeln, die vom Kabelverteiler zu Kabelverteiler laufen und wenn wir jetzt eine E-Ladestation brauchen, müssen wir das immer austauschen, weil der Energiebedarf so hoch ist. Das heißt jetzt nichts anderes, bis zum Hausanschlusskasten geht das dicke Kabel ja. und dann geht es mit dem dünnen Kabel zu mir ins Haus ein, oder? Genau, ja, so geht es dann weiter. Und wenn jetzt eine Schnellladestation auch beim Haus ist, muss man das Kabel auch austauschen. Und das kann man im Nachhinein noch machen? Genau, ja, kein Problem. Was für Kabel haben wir da sonst noch so? Ja, wir haben natürlich da ein großes Lager und wir haben auch unsere Telekommunikationskabel da. Das heißt, unsere äh, LWL und Internetleitungen werden auch da aus die Kabel ausgeliefert. Gut, dass du es gesagt hast, weil da habe ich jetzt eh einen Termin beim Mr. Internet in der Salzburger AG. Ja, Alles klar. viel Spaß. Danke dir. Ciao. Und Mr. Internet ist in diesem Fall Robert Steiner. Dank ihm und seinem Team kann die Salzburger super verlässliches Internet garantieren. Servus Robert, grüß dich. Hi. Servus, grüß dich. Du Robert, ich habe gehört, du bist der Mann bei uns, der dafür zuständig ist, dass das Internet schad und klaglos zum Kunden kommt, oder? Was machst du da ganz genau? Ja, gewisserweise kann man das so sagen, dass ich mit meinem Team natürlich verantwortlich bin, damit wir das Internet in bester und schnellster Qualität zum Kunden bringen und mit unseren Systemen das so hinbringen, dass das für den Kunden passt. Wie kontrolliert man sowas? Wie, wie funktioniert das? Wie schon gesagt, es sind unsere Systeme, wo man Alarmierungen bekommt und Monitoring-Systeme, wo man nachschauen kann, welche Störungen treten auf, die einzugrenzen und dann natürlich auch zu finden vor Ort und zu beheben. Und ohne, dass der Kunde recht viel bemerkt, sage ich mal. Wo ist vor Ort für dich und dein Team? Welches Gebiet überwacht ihr da ganz genau? Ja, der Tennengau erstreckt sich ja, also ein kleiner Teil vom Betriebsgebiet Tennengau muss ich sagen. Er erstreckt sich vom Flachgau, sprich Gemeinden Wals, bis daher Golling in die Betriebsleitung und weiter übers Lammertal nach St. Martin. Und dann haben wir auch noch zusätzlich in der Steiermark das Ausseerland, sprich die Gemeinden Bad Aussee, und Grundlsee, was dazugehören. Das heißt, wenn da ein Fehler auftaucht, quasi, du merkst es, die Mannschaft rückt aus mit Blaulicht oder mit gelbem Licht, Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Blaulicht haben wir in unseren, bei uns in die Fahrzeugen nicht, da haben wir halt nicht eine Bedrohung des menschlichen Lebens haben, wenn eine Störung auftritt, weil das ist für ja, Du Internet ist wichtig, nicht für meine Leute, also. Leute, so wichtig. ist. Also ja beim Strom und beim Gas, aber nein, wir fahren natürlich mit dem Fahrzeug. Also Konform der Straßenverordnung äh, zum Störungsort und beheben das, sage ich mal, natürlich auch schnellstmöglich. Kannst du mir da ein bisschen was sagen? Natürlich. Sollte man eine Störung auftreten oder sich anbahnen, dann haben wir da das System, wo man unsere Modems erkennt und den Unterschied zwischen Stör- und Nutzsignal da gleich eingrenzen kann und das Störsignal dann vor Ort äh, beheben kann oder beseitigen kann, damit es wieder fehlerfrei läuft. Wie unterscheidet sich das Störsignal von dem, was wir jetzt da sehen? Da sehen wir jetzt einen simulierten Fehlerfall. Also wenn das bei uns auftritt im Netz, dann leiten bei uns gerüme Alarmierung und leiten die Alarmglocken. Und wir machen mit Fernwartung, können wir den Fehler eingrenzen und verkleinern oder dass zumindest nicht ein Komplettausfall passiert. Und dann fährt der Monteur vor Ort hin und behebt den Fehler und dann sollte es wieder bereinigt werden. Wunderbar, Robert hat also alles unter Kontrolle und für mich geht es jetzt wieder nach draußen, denn hier in der Geschäftsstelle in Golling gibt es auch ein eigenes Umspannwerk. Wie kommt jetzt eigentlich von da der Strom zu mir haben in die Steckdosen? Ja, funktionieren dort so. Dass wir haben die höchste Spannungsebene bei uns 110.000 Volt. Die kommen über die 110er Leitungen rein, gehen dann da auf die Sammelschiene. Und von der Sammelschiene geht es nachher um zu den Trafen, die Traffe, da hinten stehen. Da wird der Strom transformiert von 110.000 Volt auf 30.000 Volt, ja. auf unsere Mittelspannung. Von da geht es wieder weiter in das Gebäude rein. Da ist ein noch drinnen. Da, wo wieder eine Sammelschiene ist, nachher nach und nachher einzelne Abzeuge noch in Richtung Trafostationen rausgehen, die was da im Umkreis sind. Wo wiederum ein Trafo drinnen ist, der was nachher die Mittelspannung, die 30.000 Volt in dem Fall, auf die 400 Volt, sprich 230 Volt, für den Haushalt transformieren. Noch. Also ihr schießt mir ins Haus 400 Volt rein? Wir schießen 400 Volt rein. Ist mit meiner ist sind wir bei den mit den 230? Ja, es sind drei verschiedene Phasen nachher ja. und für die Glühbirne wird noch eine Phasen hergenommen und Phasen auf Außenleiter haben wir 230 Volt machen und das ist für die Glühbirnen wow. ausreichend. Also Trafo, Trafo, Trafo, Trafo, Glühbirne. Genau so funktioniert das. <lacht> du, ich bin jetzt dann gleich am Türmberg oben und da ist eine Baustelle und da müsste man Strom abschalten. Kann man das jetzt gleich da machen? Ja, für das gibt es eine Schalteranmeldung für den Türmbergrad und wir müssen da in diesen Umspannwerk ja eine Entlastungsschaltung machen. Auch. Und das werden wir jetzt gleich anlassen und so. Ja. dass wir stromfrei sind oben. Dass wir oben keine Probleme mit der Spannung haben. Dass ich mir die Ärmel hochkrempeln kann zum Was? Arbeiten, oder? <lacht> Dort hingehen kannst du, wo <lacht> da hingehen <lacht> kann, ja? Dann tun wir das, ja? Ja. Gut, dann ist die Schaltung erledigt. Nachher dann kannst du einen Dürnberg aufgefahren und, und arbeiten zu so abwechseln. So <lacht> Perfekt, alles also erledigt und jetzt geht's weg von der Geschäftsstelle in Gollim, rauf auf den Dürnberg bei Hallen, wo seit den frühen Morgenstunden fleißig gearbeitet wird. Andi, danke, dass wir uns heute da am Türenberg oben treffen, aber ich glaube von dem sind wir nicht wirklich ausgegangen, dass es heute so kalt ist bei dir ah, hier oben. Weil bis die Sonne rumkommt, glaube ich, es wird auch ein bisschen dauern. Was passiert jetzt da ganz genau bei euch? Ja, geht jetzt da um folgendes, da passiert der Hochwasserschutz, wird da baut für Hallein. Gell? Und genau in dem Tal, wo da vorne kommt, eine Mauer hin, eine Staumauer, und genau in diesem Bereich geht unsere 10kV-Freileitung durch, die was eben von Hallein an Türmberg versorgt. Und die geht natürlich dann da genau im Weg, weil wenn das wirklich einmal überschwemmt wird, steigen die Masten alle im Wasser, genau, und somit muss eben das verkabelt werden und kommt am Ende und am Anfang ein Hochführungsmasten hin und wird praktisch das Teil da umlegt mit einem Erdkabel. Also dieses Teilchen muss man ja fast sagen, ja, das wird ja quasi dann geflutet sozusagen. Genau. Können wir mal anschauen, oder? Ja, schauen wir runter. Alles klar. Andy, da geht es ja so richtig zur Sache. Was passiert jetzt hier unten ganz genau? Ja, da ist jetzt folgendes. Genau da, wo wir stehen, kommt eben diese Staumauer rein. Gell? Von der einen Talseite in die andere. Und äh, der erste Schritt ist jetzt für den Bau, müssen sie da die Bäume, die Bäume wegschneiden. Und darum ist die Freileitung einmal professorisch abgelegt worden am Boden, damit sie das tun können. Nächster Schritt ist dann, wenn die Bäume liegen, die Freileitung wieder professorisch durchspannen. Und dann kommt in weiterer Folge, wenn das Kabel dann neigraben wird, das Professorische, wird der, das Umganger, die, die Mauer, der Arbeitsbereich, damit man im da einen Kran aufstellen kann und arbeiten. Und in letzter Phase nachher, wenn dann die Mauer steht und alles fertig ist, dann grob die Salzburger G vor dem neichen Mosten, der was jetzt nachher da gestellt wird, rund um die Mauer, eben das neiche Kabel herum, dass eben da in dem Staubereich keine Freileitung Mehr ist. Und da passiert jetzt so richtig Action, oder? Ja, genau, das schauen das wir uns jetzt ein. an, oder wie? Genau. Da kommt der alte Mast weg, weggesagt und eben der Leiche in Richtung Hallein, als Abspannmast wird da wieder aufgestellt. Hochkonzentriert wird der alte Mastner aus der Erde gezogen. Die alten Beschläge abmontiert. der Maßnahmenanschluss abtransportiert. Das war also ein sehr, sehr spannender Tag hier im Tennengau bei der Salzburger und während hier noch weitergearbeitet wird, freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn sie da heißt, hinter den Kulissen der Salzburger.